Mein Name ist Roman Melz, ich bin der Kaschut-Beauftragte der synagogen Köln. Ich schaue, ich achte, dass die einzelnen kaschut die ihren Ursprung, ihre Quelle in der Torah haben, eingehalten werden. Hier in der Ottostraße wird für den Kindergarten, die Schule und das Seniorenheim der jüdischen Gemeinde gekocht. Die Küche ist koscher. Roman Melz kontrolliert täglich die Einhaltung der Regeln. Wir begleiten den Maschgiach bei seinem Arbeitstag. Wenn die Mitarbeiter hier neu ankommen, äh, wundern sie sich erstmal, dass es hier zwei verschiedene Küchen gibt und zwei verschiedene Spülküchen. Warum? Weil wir bei uns eine strikte Trennkost einhalten, sprich äh, das Milchige vom Fleischigen bzw. das Fleischige vom Milchigen Trennen. Es dürfen keine Milchigen Produkte in der Fleischigen Küche sein, genauso dürfen keine Fleischigen Produkte in der Milchigen sein. Alle Bestecke, all, all, das ganze Geschirr, die sind alle gekennzeichnet, damit man das nicht verwechselt, damit man es äh, auf keinen Fall bloß nicht äh, in eine falsche Küche reinbringt. Also hier äh, sieht man deutlich, äh, rote Sterne, fleischig, steht JWZ jüdisches Wohlfahrtszentrum, drauf. Kann man klar unterscheiden. Rote Farbe auch. Oder hier überall rote Sterne drauf. Und das Gleiche haben wir natürlich in der milchigen Spülküche, das Pendant, äh, alles in blau. Also hier sieht man beim Besteck genau das Gleiche wie in der fleischigen, auch gekennzeichnet mit M für milchig. Und auch eben das Symbol für JWZ, jüdisches Wohlfahrtszentrum, damit man das bloß nicht verwechselt. Dienstag steht fleischig drauf. Das ist jetzt Frühstück. Frühstück ist immer milchig. Und Abendessen ist fleischig, jeden zweiten Tag. Also hier fleischig, milchig, fleischig, milchig und so weiter. Welche Tiere koscher sind, kann ich natürlich auch erklären, da gibt es zwei Kriterien, Paarhufe und Wiederkäuer. Wenn eines von den Kriterien nicht vorhanden ist, klar, von den Eigenschaften, dann, muss ich dieses, dann darf ich dieses Tier nicht verzehren. Und dann muss es auch noch richtig geschlachtet werden. Morgen. Wie geht's, wie steht's? Alles klar. Das Fleisch in Deutschland ist nicht so einfach, koscheres Fleisch zu bekommen, weil wir keine Schlachtereibetriebe überhaupt in Deutschland haben. Und seitdem es die EU gibt und die Grenzen aufgemacht worden, es gibt einfach zu viel Konkurrenz im Ausland, in Frankreich, in äh, Belgien, in, in Holland. Da wird hier überall koscher geschlachtet. Also falls sich jemand fragt, warum ich jetzt so diese komische Kelle hier, die Eier aufschlage, da könnte manchmal Blut vorkommen im Eigelb und äh, da muss ich erstmal vorher schauen. Äh, dass da, dass da kein Blut ist und deswegen schlage ich das erst in die Kelle auf und dann schmeiße ich erst rein. Aber wenn da Blut wäre, dann müsste ich es sofort wegschmeißen. Das Blut ist absolut verboten bei uns im Judentum, darf man überhaupt nicht verzehren, nicht, nicht mal trinken, gar nichts. Also das ist, das ist blutig, also geht bei uns gar nichts. Steak äh, blutig geht nicht. Wir machen hier ab und zu mal ähm, traditionelle russische Gerichte, zwar mit koscherem Fleisch, weil hier viele Bewohner, zum Beispiel im Elternheim, und auch die meisten Gemeindemitglieder auch äh, sowjetischer Herkunft sind und sind natürlich an gewisse Speisen gewöhnt. Also macht man für die Speisen, die, zum Beispiel für die alten Leute, man möchte nicht unbedingt sozusagen jetzt die deutsche Küche vorsetzen, das mögen sie gar nicht und man macht zum Beispiel Borsch. Also man hat das bestimmt gehört, dass es so ein Gericht gibt und das wird normalerweise mit Sahne versetzt und äh, Sahne kann ich hier aber nicht verwenden, weil es ein Fleischgericht ist. Da sind auch Fleischstücke drin und Gemüse. Ähm, also nimmt man so Sojasahne, Bier ist zum Beispiel koscher weil äh, es wird ja nach dem deutschen Reinheitsgebot gebaut, aus Gersten, Weizen und aus verschiedenen äh, Pflanzenarten, die für uns absolut kein Problem darstellen, also kann man getrost Bier in Deutschland trinken. Äh, Wodka genauso, also war vorher in der Sowjetunion kein Problem und hier sowieso, äh, weil entweder aus Kartoffeln oder aus Weizen, je nachdem. So, hier haben wir den Teig für die Chalot sind Brote, die normalerweise für Schabbat gemacht werden. In, Deutsch, in Deutschland kennt man so einen Namen Zöpfe. Und hier dazu muss man sagen, dass wenn ein Jude Brot backt, dann muss er Teig abtrennen. Warum? Weil früher ähm, zur Tempelzeit, als der Tempel noch in Jerusalem stand, ähm, haben die hohen Priester oder die, die einfachen Priester, die haben ähm, ja kein Geld verdient, sprich denen wurden Abgaben geleistet, ähm, die ersten Früchte, ähm, der Teig von, von den Broten, das haben sie alles bekommen und das haben sie dann dort im Tempel verzehrt. Und das tun wir symbolisch immer noch, damit man es erstens nicht vergisst, das damals gemacht worden ist und zweitens, weil es, weil es in der Torah steht, weil es eines der Gebote ist, dass man das machen soll. Man trennt das ab, man sagt einen Segensspruch und dann schmeißt ich es einfach weg. Natürlich kaufen jüdische Familien ihr Brot auch in der Bäckerei. In Köln gerne bei Zimmermann. Denn hier wird auch koscher gebacken. Bäckermeister Zimmermann erklärt die Regeln. Es geht ja jetzt bei uns dann darum, erstmal sind alle tierischen... Lebensmittel aus der Backstube quasi verschwunden. Ähm, Schweineschmalz zum Beispiel. Und das darf halt nicht verarbeitet werden irgendwie. Da muss man uns halt dran halten, dass wir in der Maschine und, und äh, in, in dem Ofen und auf den Blechen halt nur Sachen ohne Milch äh, backen. Also wir können jetzt nicht auf demselben Blech den Hefeteig so Plätze oder sowas mit Milch oder mit Butter und auf dem gleichen Blech dann die koscheren backen. Das muss also getrennt sein. Wenn man neue Bleche besorgt, dass man dann auch unterschiedliche Bleche haben, dass es dann einfacher war zu erkennen und so. Unverzichtbar ist aber die Beteiligung des Maschgiach. Und so kommt Roman Mels nachts um halb zwei in die Backstube. Ja, ich schalte hier wie jeden Morgen außer Freitag und Samstag den Ofen ein. Das muss man vom Religionsgesetz her weil äh, ein Jude soll mitwirken am Back- bzw. Kochprozess. Das ist die Hauptaufgabe. Ja, ja Ich habe hier Trennwachs und das ist pflanzig oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall nicht tierisch und das sind halt auch für die Leute, die für Koscher, damit die Brote eben nicht mehr festpacken. Die Koscherregeln sind komplex. Und betreffen viele Aspekte der Speisen und ihrer Zubereitung. Der Wächter der Töpfe muss all dies im Blick haben, damit die Mitglieder der jüdischen Gemeinde koscher leben können.